Als E-Commerce-Händler mehr Ware in weniger Zeit versenden als deine Konkurrenten? Schön wäre es! Aktuell ist dein Arbeitsalltag doch eher von Problemen geprägt wie einer unaufhörlichen Zettelwirtschaft, akutem Personalmangel, Fehler im Bestand mit einhergehenden Überverkäufen und Engpässen sowie einer mangelnden Übersichtlichkeit durch fehlende Tracking-Möglichkeiten. Wie wäre es aber, wenn es eine Lösung gäbe, die deine Lagerverwaltung enorm vereinfacht und um ein Vielfaches beschleunigt? Mit Pulpo WMS, einer kinderleicht zu bedienenden, mehrsprachigen Android-App, können deine Mitarbeitenden Bestellungen von nun an komplett digital abwickeln. Sorge für dreimal schnelleres Kommissionieren, 99% weniger Fehler, sowie bis zu 50% weniger Betriebskosten. Der große Vorteil? Pulpo WMS lässt sich in Rekordzeit in deine bestehende IT integrieren und von deinen Mitarbeitenden sofort nutzen. Als Manager profitierst du von einer spürbar stressfreieren Lagerverwaltung und hast dank Cloud-Leitstand maximale Kontrolle von überall aus. Interesse geweckt? Fordere jetzt eine kostenfreie Demo an.